Bist du ein Aktionär und investierst nach der VCA-Strategie oder einer anderen, bei der du die Einstiege vorher planst und Kaufabsicht durch eine Limit Order platzierst? Dann interessiert dich bestimmt ein kostenloser Broker wie Trade Republic, mit dem ich ihn nur Drei Schritten erledige. Mein Name ist Inajani, ich bin eine Privatanlegerin und das Thema Geld ist eine Leidenschaft geworden für mich. In meinen Videos auf meinem YouTube-Kanal erfährst du, wie man das Geld spart, wie man das Geld anlegt und andere Themen rund um das Geld, so was wie heute mit technischen Tools zum Thema Geld richtig wirtschaften. Bevor ich losstarte, abonniere meinen Kanal. Und aktiviere die Glocke, damit du kein von den neuen Videos von mir verpasst. Und du hilfst mir echt enorm, dann ich möchte eine höhere Abonnentenzahl und Aufrufezahl dadurch erreichen. Und los geht mit dem Inhalt von dem Video. Ich nutze den kostenlosen Broker Trade Republic. Video dazu, wie man ein Depot einrichtet, habe ich in einem Video bereits ähm, erzählt. Das verknüpfe ich dir hier oben rechts oder unten unter dem Video, damit du nachschaust. Und jetzt zeige ich dir, wie ich ihn nutze. In Werte zu investieren, ob das Aktien oder ETF sind, sollte jeder nach einer Strategie. Ich investiere in Aktien nach VCA Strategie und ich möchte mir in mein Portfolio noch eine Aktie eine Metallaktie zulegen. Ich habe mir Kinross Aktie Gold, also Kinross Gold ausgesucht. Achtung, es ist keine Anlageberatung. Es ist einfach ein Wert, das ich mir in mein Portfolio holen möchte. Die steht zurzeit bei 4,22 Euro. Sie ist ähm, sehr in Kurs gefallen und ich würde sie bald kaufen wollen zu einem bestimmten Preis. Und jetzt in drei Schritten, wie ich mir eine Limit-Order auf diese Aktie stelle Ich möchte mir diese Aktien mein Portfolio holen, sobald ein bestimmter Preislevel erreicht ist, und das mache ich mit einer Limit-Order. Dafür gehe ich auf Kaufen, auf Reiter Market-Order, dann öffnet sich Markt- Order, Limit-Order, Stop-Order, ein Sparplan, Sparplan wird zum Beispiel auch für ETF genutzt. Ich setze auf Limit Order. Ich klicke das an. Hier habe ich eine Möglichkeit Tagesgültig oder auf äh, gültig für ein Jahr einrichten. Und ähm, ich werde es für einen längeren Zeitraum ähm, für den Preis einrichten, denn ich weiß es nicht wirklich, wann diese Preislevel erreicht wird. Zurzeit steht die Aktie bei 4,27 Euro und laut meinem Plan, ich gucke jetzt gerade rüber, äh, möchte ich diese Aktie bei 3,35 Euro kaufen. Diesen Preis gebe ich auch als Limitpreis, sobald es erreicht ist, dass das gekauft wird. Und dann klicke ich auf Weiter, den blauen Button und hier steht eine Kaufanzahl, ich werde mal sagen 8 Stück möchte ich zu diesem Preis kaufen, ach nein, das kann ich löschen, ich kann auch 9 Stück nehmen oder ich könnte auch 10 Stück kaufen, nein das würde nicht gehen, denn ich habe gerade auf meinem Konto etwas über 32 Euro verfügbar. Also lösche ich die 10, setze ich die 9 und schaue ich mal, ob das jetzt ausreichen wird. Und klicke hier auf den Button und kriege ich nochmal erklärt, was ich da alles gemacht habe. Du kaufst 9 Stück Kinros Gold, sobald 3,35 erreicht ist. Die Gültigkeit ist bis zum Mai 23, also für ein ganzes Jahr. Und ähm, hier steht die Gesamtsumme für meine Order. So, und jetzt gehe ich auf jetzt kaufen, kaufpflichtig. Und so, Limit-Order wurde erstellt, fertig, und sie ist auch sichtbar auf dem offenen Orders-Raster, Kauf 9 Stück für 335. Und zurzeit ist der Preis 4,27 und sobald der Level erreicht ist, wird diese Order automatisch ausgeführt. Also Wert aussuchen, Summe festlegen und nach der Strategie den Preis eingeben und die Kauforder ist vorbereitet. Wenn du dir mehr Austausch wünschst zum Thema Geld, wie man Geld dann legt, und alle Themen, die äh, Aktien und andere Finanzinstrumente betreffen, auch Krypto. In meiner Gruppe helfe ich mit der technischen, mit der praktischen Seite der Umsetzung, der Investition. Denn oft traut man sich nicht oder möchte nochmal nachfragen, wie das geht. Also wenn du da die Unterstützung brauchst, dann tritt meine Gruppe bei und sei mit den Gleichgesinnten. Herzlich willkommen. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Bis dann.